In diesem Tutorial wird gezeigt, wie Sie die angemeldeten Studierenden, Tutorinnen oder weitere Lehrende aus TIS in den tuwill kurs laden können. Außerdem erfahren Sie, wie Sie TIS-Gruppen sowie TIS-Prüfungsanmeldungen übernehmen können. Bevor Sie dies durchführen, ist es aber empfehlenswert, die Kurs-ID des tuwill kurses zu prüfen. Klicken Sie hierfür auf das Zahnrad-Symbol und Einstellungen. Hier finden Sie die Kurs-ID. Sie wird für die Kommunikation zwischen TIS und Tuwil verwendet und besteht grundsätzlich aus der LVA-Nummer ohne trennenden Punkt, einem Bindestrich, dem Jahr sowie dem Semesterkürzel. Um nun Daten aus TIS in den Tuwil-Kurs zu laden, klicken Sie auf Teilnehmerinnen. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und öffnen Sie TIS-Daten holen. Unter dem Parameter Aktualisierungstyp wählen Sie die gewünschte Form der Übertragung aus. Sie können entweder nur die LVA-Anmeldungen übernehmen oder die LVA-Anmeldungen samt allen Gruppenzuordnungen übertragen. Bei der Auswahl Nur Gruppen werden Ihnen die aktuellen Gruppen aus TIS angezeigt. Hier können Sie auch mit den Checkboxen jene Gruppen abwählen, die Sie nicht benötigen. Sie können auch nur jene Studierenden in den tuwil kurs laden, die sich in TIS zu bestimmten Prüfungsterminen angemeldet haben. Beachten Sie dabei, dass Prüfungsanmeldungen in TIS über Gruppen in den TuVIL-Kurs geladen werden. Mit der nächsten Option. Modus des Updates können existierende Anmeldungen aus Tuvel entfernt und mit den aktuellen Daten aus TIS befüllt werden. So können Sie eine einfache Synchronisation der Daten vornehmen. Beachten Sie hier zwei Aspekte. Erstens, dies ist eine einmalige Synchronisation. Sollten sich Daten in TIS ändern, muss die Synchronisation erneut manuell durchgeführt werden. Wir empfehlen daher, die TIS-Daten erst nach Ablauf der Anmeldephase zu übernehmen. Zweitens, dieser Modus ändert sich in Übereinstimmung mit der bei Aktualisierungstyp getroffenen Auswahl. Also, wenn Sie beispielsweise nur Gruppen ausgewählt haben, werden bestehende Gruppen in Tuwel mit den TIS-Gruppen synchronisiert. Im vorliegenden Videotutorial werden wir aber nur die LVA-Anmeldungen übernehmen. Mit Hilfe der nächsten Funktion können Sie alle in TIS eingetragenen Vortragenden als LVA-Leiterinnen übernehmen. Wählen Sie hierfür im entsprechenden Dropdown-Element den Eintrag LVA-Leiterin aus. Analog können Sie auch, falls vorhanden, die Tutorinnen aus TIS übernehmen. Um die Übertragung der TIS-Anmeldungen zu starten, klicken Sie auf Update starten. Nach erfolgreicher Übertragung werden Sie auf die Seite der Teilnehmerinnen weitergeleitet. Hier sehen Sie, dass die Personen vollständig aus TIS übernommen wurden. Unter dem Informationssymbol erkennen Sie, dass die Personen aus TIS mit der Einschreibemethode TU Wien Einschreibung übernommen wurden. Wie Sie weitere Nutzerinnen eintragen können und Teilnehmerinnen bzw. Einschreibungen generell verwalten können, wird im Multimedia-Tutorial Teilnehmerinnen verwalten gezeigt. Abschließend sei auf einen wichtigen Punkt hingewiesen. Studierende können auch ohne diesen soeben vorgeführten Importprozess auf den Tuwilkurs zugreifen. Hierfür müssen allerdings drei Bedingungen erfüllt sein. Erstens müssen die Studierenden in TIS angemeldet und bestätigt sein. Zweitens muss der Tuwilkurs für Studierende sichtbar sein. Und drittens müssen Studierende die URL des Tuwilkurses explizit aufrufen. Die URL können Studierende einfach über die Tuvel-Kurssuche finden.